Wo ist denn Karlsberg hin? Da ja. hinten. Ah, ich dachte schon, Igor hatte schon, ja. Igor, ja, Alter. Also heute das feinste Karlsberg. Lass mich trinken. Karlsberg ist ein international Premium-Lager nach Posener Brauart. Hat 5 Volt. Kommt aus Kopenhagen, Dänemark. Das ist Enrico schon wieder zu viel Geschichte hier. Mhm. Auf der Internetseite steht probably the best beer in the world. Das ähm, können wir natürlich nicht so stehen lassen und testen das natürlich erstmal. Im so Sturm von Karlsberg manifestiert sich das unermüdliche Bestreben, das beste Bier der Welt zu brauen. Permanent den Status quo zu hinterfragen, so wie wir, wir machen das ja auch. Und die Kunst des Bierbrauns immer weiter zu verfeinern, denn dieses Bier steht für Herkunft, Qualität sowie einen hervorragenden Geschmack. Karlsberg wird in über 140 Ländern als internationales Premium Lager geschätzt und ist damit das Flaggschiff im Bierportfolio der Karlsberg-Gruppe. Sehr schön. Bevor wir anfangen, ich brauche ja mal ein Glas. Genauer. Und damit äh, ich nicht neidisch bin, krieg auch gleich Genau. Dein Rico. Jens. Vielen lieben Dank. Was denn? Ich hab mir nochmal zum Bull angekickt. Ich find's cool. Ja, du bist ja ohne der Fisch. Ich bin der White-Wikinger. Ja, viel, ja, vielen Dank. Du weißt, ja auch nicht, wer das ist eigentlich, oder? Hast Jan, du mir gesagt. Janik, ja, aber du bist ja trotzdem nicht, wer das ist. <lacht> das ist richtig. <lacht> ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Janik ein Juter ist. Ja, ganz ernst auf Sicht, lesen, So, ja, nochmal vielen Dank, schöne Grüße und alles. Ist ja nicht, wie wir das wieder gut machen können. Was steht denn bei dir für eine Zahl? Na, 1985. Na, da bist du so ein alter Sack. Wie bitte? I. Gut. Bester Jahrgang. Ja, ja. Auspacken oder wegpacken? Na, auspacken. Also, ich finde es schon ansprechend. Design ist, nein, gut, das Design ist recht schlicht. Also wirklich sehr schlicht. Ja, das sieht äh, modern aus, aber schlicht. Ich würde es maximal zwei Punkte geben von vier. Ja, also für mich kriegt das auf jeden Fall einen Punkt wegen Ah, du bist äh, schon. Genau. Gieß mal ein. In die neuen Gläser, ey. Nee, es sieht so. Also sehr cool, in säure lastig. Ja, es riecht halt los im Glas. Gut. Die Farbe gefällt mir, sieht gut aus. Der Schaum sieht auch gut aus, geht aber schnell weg. Das Der hält sich ja ganz gut. Mhm. Also Wenigstens drei Punkte. Prost! Mann. Prost! Prost, Janik. Prost zum Wohl. Hm. <lacht> Was ist denn das? Das Kreiswerk. Finde ich ziemlich lasch. ja. ja. Halt für die breite Masse gebraut. Hm. Hat einen komischen Nachrichten gemacht. Irgendwie kommt ja. der Hopfen da komisch rum. Also, Taut mich jetzt nicht vom Hocker. Ist jetzt auch nicht so... Ein... Mir fehlt da so ein bisschen die die Seele. Das, weißt du, das... Ja, das ist, nicht... ist halt für die breite Masse gemacht. Ja. 19 von 30 Punkte. Und damit Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebäude für gute Kumpel. Herzlichen Glückwunsch, Silber. Ja. Yes. Irgendwie passt das mit meiner Motorik heute nicht so richtig. Mit meinem Sprache <lacht> hat, da, hat, hat mir nie gepasst. An War schon mal besser. Karlswär, herzlichen Glückwunsch. Warte, warte, warte. Für Oh. Ach, das Chillbier meinst du? Das Chillbier, genau. Das chillige Chillbier. Das mit der grünen Chili. Schick, oh. ja. Grüne Chili ist doch schlimmer wie die rote, oder? Ach, hör auf. Ach so, IPR. Warum nehme ich dir das eigentlich? Hier, das gibt es als nächstes, feinste Chillbier. Rico hat sie informiert und alles. Kann nur gut sein. Kann nur gut sein. Wenn Rico das holt. Also, wir werden sehen. Thank you.